Ich wurde geboren in diese Welt, mit viel zu viel Gefühl Hab gedacht Liebe sei wichtig, doch das Leben war sehr kühl Für die Schwachen stand ich ein, das war normal Und als mein Schiff anfing zu sinken, war keiner mehr da Die Panik hatte mich total im Griff Dann hat das Schicksal einen Engel geschickt Niemand wollte dich bei sich, doch ich nahm dich auf Bekam alles was ich suchte, Liebe, Nähe und Vertrauen Du warst mein Schatten, 16 Jahre holtest mich aus jedem Loch In das ich aus Enttäuschung, Angst und Einsamkeit kroch Gab's mir Kraft und mein Selbstvertrauen zurück Mit dir wuchs meine Hoffnung neu Stück für Stück Dann bist du krank geworden Ich habe dich gepflegt Schützend meine Hände immer über dich gelegt Hab geglaubt, dass du unsterblich bist Doch musst verstehen, hab mich selbst belogen Denn auch du musstest gehen Und ich weiß genau, dass du noch bei mir sitzt Diesen Tag, der Abschied war da. Meine Welt war zerbrochen, mein Herz erstarb. Ich habe so viel geweint und gehofft, dass du wiederkommst. Und deshalb widme ich dir diesen Song. Hab gefleht nach einem Zeichen, Wochenlang, bis ich dein Geburtsdatum fand im Netz. Und Jetzt oder nie, dabei fühlte ich genau, ich hab mich sofort verliebt Jetzt bist du wieder hier, in deinem Revier Und ziemlich sicher ist, dass wir uns niemals verlieren Man hat mich oft belächelt und dabei nicht bedacht Dass Tiere treue Wesen sind, das ist Fakt Ich weiß genau, dass du wieder bei mir bist Denn wenn ich Milo ansehe, weiß ich, dass du es bist Ich verspreche, bis ans Ende deiner Zeit Werde ich für dich da sein, Benji, auch wenn du jetzt Milo heißt und ich weiß genau, dass du noch bei mir sitzt